am Gemeinschaftsstand Nürnberger Land, ausnahmsweise mal in Nürnberg, heute zur letzten Kochshow um 15 Uhr mit Heimat auf dem Teller und Thomas Schwab vom Schwabhof. Hm. Ja, grüß, grüß Gott zusammen, ich, ich, ich kann nicht anders als zu sagen, vervollständigt die Reihe Alexander Hermann, Diana Künkel, also es gibt schon eine ständige Steigerung ne, von heute früh bis Heute Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bei mir muss halt einfach das Produkt überzeugen. Ne? Das ist ganz wichtig und das wollen wir heute ausprobieren. Genau, das Weide-Schwein aus Diritzhofen, aber du kannst schon mal schneiden. Und äh, ich, ich beginne damit, dass ich schon mal den, so ein bisschen Speck anbrate. Hat erstens den Vorteil, dass wir schon ein bisschen ausgelassenes Fett haben und zweitens schmeckt es, wenn es dann schön kross gebraten ist, ganz hervorragend. Ich mache zwischendurch einen kleinen Zwiebelschneidkurs, weil das Zwiebelschneiden doch zu den schwierigen Dingen zählt. Wichtig ist, dass Sie die Zwiebel erstmal halbieren. Und jetzt kann ich nämlich die Schale hier, indem ich das Messer einfach nicht zum Schneiden sondern ein bisschen flach halte, kann ich sie jetzt hier sehr einfach abziehen. Und ich lasse den Strunk dran, das ist das Wichtige. Strunk bleibt dran. Einfach so rum hier abziehen. Und dann haben wir das große Glück, dass wir die Messer von Nesmuk hier präsentieren dürfen. Das sind, also ich habe schon seit 30 Jahren Handwerksmesser und habe immer behauptet, was anderes braucht man nicht. Und es ist auch richtig, das braucht man nicht. Das ist nur was, was Spaß macht und was Freude macht. Wir haben alle Messermodelle in dieser Vitrine da hinten. Da liegen auch die Preislisten dabei. Also wenn jemand sie ausprobieren will, wir haben auch Schinken, wir haben Tomaten. Auch Speckschneiden von den Stücken ist sicher was Nettes. So, die Zwiebel. Der Strom zeigt von ihnen weg. Man macht die finale Rettungskralle, krallt also da die Finger zusammen, zieht nach hinten. Ich glaube, von oben kann man es halbwegs sehen. Ja, aber hinten wahrscheinlich. ne? Aber hier kann man es ja auch sehen. ne? Also, Kralle nach hinten wegziehen. Das Messer fährt immer am Finger entlang. Deswegen braucht man ein breites Messer. Das hat nichts mit Angeben und Männern und Messern zu tun, sondern es ist einfach ein Handwerk, und dazu hat man irgendwann mal gemerkt, so ist es besser, wenn ich so rumschneide. So, jetzt habe ich das hier als Fächer, sie ist aber noch im Ganzen. Ich drehe sie um 90 Grad, mache das Gleiche wieder und ziehe hier wieder nach hinten durch. Und jetzt wird es irgendwann blöd. Jetzt klappe ich die Zwiebel so rum, schneide da wieder, so lang, wie ich Platz an den Fingern habe, klappe sie zurück. Und habe den Schrunk übrig. So, und das mache ich jetzt noch ein paar Mal, weil wir wollen die Soße damit machen. Aber jetzt kann man schon wieder an den Thomas und seinem Weideschwein übergeben, was du gerade treibst. Du ja. ja, wir probieren ja heute zwei verschiedene Möglichkeiten, das Fleisch zuzubereiten. Das eine ist, das fange ich jetzt gerade an, die Kotelett-Medaillons. Das ist also ausgelöstes Kotelett. Auf dem Tepan kross anzubraten und dann im, im Backofen bei 100 Grad fertig zu braten. Und die zweite Variante, dafür haben wir ja Schulter- und ein Stück Halsbraten, glaube ich, gewählt, ist das vorher im Suit bei 55 Grad zu garen und dann zum Schluss nochmal auf dem Teepan-Kross äh, zu braten. Schauen wir mal, es sind zwei unterschiedliche Fleischsorten sodass das eine eben, äh, wenn es vorher gegart ist, einfach, einfach besser ist. Sie können es probieren. Das Kotlet ist halt ein bisschen fest. Also ist so für die richtigen Fleischesser ist es sicher das Richtige. Und wir hatten gestern, wir haben das gleich gestern schon gemacht, sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, die eine die gesagt hat, nee, das ist doch Fleisch, da muss man drauf beißen können. Und die anderen haben gesagt, das andere ist so zart. Das probieren Sie jetzt einfach aus. Wir machen eine kleine Soße dazu mit grünem Pfeffer. Wir haben das Glück, wir müssen nicht darauf achten, dass es für Sie jetzt die absolute Sterneküche ist. Obwohl es natürlich eine Steigerung von heute früh über heute Mittag über Bis heute Abend gesagt. ist. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Ich, wir geben okay. auch unser Bestes. Ich habe das schon gelernt. Aber prinzipiell geht es darum, dass wir erklären, warum unsere Küchen so aussehen, wie sie wollen, wie man sie gemeinsam entwirft, weil wir die in Einzelanfertigung machen und was die Besonderheit am Weideschwein von Liritzhofen ist. Dafür haben wir den Thomas dabei, der uns das erklärt. Denn eigentlich bräuchte ich dazu zwei Stunden, aber da kann man ja sogar einen Schweinebraten machen in der Zeit, so viel Zeit haben wir nicht. Es gibt vier Sachen, die wichtig sind. Das Grundsätzliche ist Respekt zur Natur. Respekt zur Natur heißt, dass wir den gesamten Betrieb ökologisch bewirtschaften und es heißt natürlich auch, dass wir ein Höchstmaß an Tierwohl uns auferlegt haben. Das heißt, unsere Tiere leben das komplette Leben im Freien, auf der Weide, haben, im, haben Hütten, Sommers wie Winter, die aussehen wie, wie so Indianertippis und haben die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Ich war auf Jugendlicher im Regenreit Mühle, und da gab es diese Hütten ein bisschen größer, einfach als Übernachtungsmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen. Das war ganz lustig. Und wie ich die erste Mal gesehen habe in Liritzhofen, habe ich mir gedacht, na das erinnert mich jetzt aber. <lacht> und ihr nennt es Tippis, oder? Ja, Indianer tippis genau. <lacht> also eins muss ich ja mal sagen, reden und kochen ist echt brutal schwer. Für jemanden, der das nicht, also für jemanden, der das nicht oft macht, ist das brutal schwer. Das rechst ja. schon hin. Das, das dritte, also Respekt, ökologische Landwirtschaft, dann das Tierwohl, leben im Freien. Natürlich trainieren die ihre Muskeln ganz anders, wenn die wühlen, als wenn sie die ganze Zeit nur im Stall stehen. Und was ähm, ganz wichtig ist, ist die schonende Schlachtung. Ich habe das Glück, dass in Lirithofen ein, ein Landgasthof, Landgasthof Seewald ist, der auch EU-zertifiziert ist, mit dem ich schon von Anfang an zusammenarbeite und äh, bei dem einfach meine Schweine ähm, geschlachtet werden in auf eine Art und Weise, die absolut schonend ist, die nichts, eigentlich nichts davon mitbekommen. Der, der Das Schlachthaus ist 400 Meter vom Gehege weg. Das einzig Hinterlistige an der ganzen Geschichte ist, dass wir die Schweine auf dem Anhänger locken. Mit Zurzeit lieben sie ganz besonders die Walnüsse aber das gibt es auch mal Salat oder was es halt einfach gibt, irgendwelche Leckerbissen und dann gehen die rauf und bekommen eigentlich von dem Ganzen dann einfach nichts mehr mit, weil die dann mit der Elektrozange betäubt werden. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass die Tiere schonend geschlachtet werden. Wenn man sich überlegt, dass in einem Schlachthof, in den ganz großen Schlachthöfen bis zu 20.000 Schweine am Tag geschlachtet werden, dann kann man sich vorstellen, Schweine sind absolute Herdentiere, soziale Wesen, wenn die in eine, in eine Gruppe kommen mit 300 fremden Schweinen, dann, dann kriegen die Panik und dann schießen die Stresshormone ins Fleisch und ich möchte so ein Fleisch einfach nicht, mehr einfach nicht essen. Aber das ist wirklich, Sie müssen wirklich mal nach zu fahren, das ist so ein schönes Schauspiel, wenn die Schweine da hinter dem Zaun sind und Kinder lieben das total, weil die rennen immer mit den Schweinen um die Wette. In dem Moment, wo die Kinder losrennen, rennen die Schweine ja auch mit. Und das ist natürlich das absolute Erlebnis. Und da freut sich dein Metzger, ne? weil der hat einen Gasthof auch. Ja. Und die Kinder wollen dann immer zu den Schweinen. <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin jetzt gerade ja dabei, die Kartoffeln ja, zu schneiden. Für uns unsere den Karotten hinterherkommen. Ich, ich schwitze jetzt im Moment hier einfach nur die Zwiebeln an. Das... Es soll nachher eine ganz schnelle Soße, die ist sogar wäre sogar vegetarisch, wenn ich jetzt statt dem Fleischbou von dem, was im Beutel war, vom Zulitgarn vom Schwein, wenn ich stattdessen Gemüsebrühe nehmen würde, wäre es genauso möglich, wäre die gleiche Soße, aber halt nicht so schweinisch. Nee. Ist man fast ein wenig zu hoch. Wir sehen hier die erste höhenverstellbare Küche, die auch die Schränke mitnimmt. Es gibt mehrere höhenverstellbare Küchen, aber da fährt nur die Arbeitsplatte hoch. Das ist die einzige, die die Schränke komplett mitnimmt und das sowohl im Spülbereich, also das kann ich auch da hinten. Das hat den großen Vorteil, wenn sie unterschiedlich große Köche und Köchinnen haben. Das hat den aber auch den Vorteil ganz was ganz besonderes, wenn sie nämlich eine Gleitsichtbrille haben eine neue, und noch nicht so genau wissen, wo die genau scharf stellt. Dann kann man sich das genauso hinstellen, dass man wieder seinen Spike scharf. Ja. Habe ich zusätzlich gelernt bei der höhenverstellbaren Darauf ist dann natürlich Massivholz. Das hier ist eine Keramik auf die Spülenarbeitsplatte. Wenn Sie sich mal im Original anschauen, sieht so etwas verkratzt aus. Ist Absicht. Weil es hinter der Firma, wo die hergestellt wird, diese Platte, die werden gebrannt. Da sind mehrere Kindergärten und da müssen die Kinder immer da sitzen und so die Platten zerkratzen. So, jetzt löschen wir hier mit dem Fond. Das kochen wir dann eine ganze Zeit lang ein. Und grüner Pfeffer ist. Da kann man jetzt streiten. Die einen sagen, der grüne Pfeffer muss fest zerdrückt werden, dass er einfach nur die ganze Soße scharf macht. Und der andere sagt, der grüne Pfeffer muss im Ganzen drin sein, dass man drauf beißt und den grünen Pfeffer spürt. Das kann man einfach machen, wie man will. Muss mal schauen. Das besonders Gute an den Kotelett ist, es brät kein Wasser raus, weil einfach kein Wasser drin ist, weil durch das, dass die, die Tiere fast dreimal so alt werden und das Fleisch so langsam wächst, enthält es ganz, ganz wenig Wasser. Und das hat den Vorteil, dass man die dann auch äh, knusprig anbraten kann, weil einfach kein freies Wasser sich, äh, sich bildet, das dann zum Kochvorgang führt. So, Sollte schon in den Ofen das Fleisch oder noch ein bisschen drauf bleiben? Kann man in oben tun. Okay, dann kann haben wir vielleicht da. Dann mache ich ja ja. Klaro. Nimmt auch den Stress. Aber ich kann nicht beruhigen, auch Alexander Herrmann hat sich vorher zurück in unser Kapuff zurückgezogen, um sich zu konzentrieren und zu ja. sammeln, und kam dann erst raus und hat seine Show abgezogen. Also so gesehen macht dir keine Gedanken. Kannst gleich zeitlich schieben. Zeitlich Genau, so. So, das kommt jetzt in den Ofen. Gestern haben wir 120 Grad gemacht, heute machen wir nur 100 Grad, war Thomas etwas zu viel. Ne? Das ist jetzt fertig hier. Das ist so, das dann kann man macht das tun. Abnehmen. Thomas, auch mit dem Ofen. Teller. Auf Teller. Teller ja. es auf Teller. Thomas, auch mit Tellerle. Teller. Ja. ja da. Ja, ja, das besser aus. Gut. Dann schneide ich mal Kartoffeln weiter. aber es ist ein wenig zu niedrig wieder, ne? Die Küche oder die Temperatur? Die Küche, <lacht> für dich, zum Steig, Ist okay. auch okay. Aber jetzt, wenn man das hohe Schleifbrett hat, und ausgerechnet der große, das hohe und der kleine, aber wie gesagt, wir üben noch, wir haben es ja erst seit ein paar Tagen, die Küche, wir haben da ziemlich lange dran entwickelt, das sind Hebesäulen von Linnak, mit, mit denen wir auch die Schreibtische machen, da hinten steht auch so ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder dieses Pult hier, ist höhenverstellbar, da ist ein Akku drin. Wenn Sie... Rumgehen an dem Pult, da ist drunter ein Hebel, Wartet doch mal rauf und runter. Auf der linken Seite, genau. So geht's rauf, so geht's runter. Deswegen haben wir mit Linac eben sehr viel zu tun und haben ja schon immer gesagt, wir möchten mal zusammen eine echte höhenverstellbare Küche entwickeln, die die Schränke mitnimmt. Und das ist natürlich nicht ganz ohne, denn Sie brauchen ein Gestell, das auf den Säulen drauf ist, das das ganze Gewicht trägt. Und das sind rund 1000 Kilo insgesamt. Deswegen haben wir da ein bisschen dran entwickelt, da haben wir Gott sei Dank einen genialen Menschen für Edelstahl, der auch diese Outdoor-Küchen da für uns herstellt in Einzelanfertigung, so wie man das einfach haben will, dass man diese ganzen Probleme direkt in der Nachbarschaft, der ist in Hamburg, wir sind in Untergrumbach, wer weiß, wo Untergrumbach ist? Ah, ne, ein paar, aber nicht alle. Von, von hier aus fahren Sie ungefähr 28 Kilometer Richtung Prag auf der goldenen Straße und landen dann genau in Hersbruck. Und in Hersbruck biegt man Richtung Oslo ab und dann sind es nur noch drei Kilometer im schönen Sittenbachtal, bis man dann tatsächlich in Untergrumbach angekommen ist. Und da machen wir die Massivholzmöbel in Einzelanfertigung, das heißt, wir entwerfen die gemeinsam mit ihnen und bauen sie dann und machen das mit dem Holz aus der Region so konsequent, wie der Thomas seine Schweine Hält, so gehen wir mit den Bäumen um, sägen die selbst am Gelände und bauen dann danach, nach ein paar Jahren, im Außenlager die Möbel. Hat alles mit Zeit zu tun, weil hier ist es ja auch eine Frage des Alters der Schweine. Ne? Das Alter der Schweine ist ganz wichtig, weil einfach ein Schwein, ein, ein Fleisch nach sechs Monaten, in dem, mit dem konventionelle Schweine geschlachtet werden, noch nicht fertig ist. Weil so diese, diese Marmorierung fängt eigentlich erst so ab, ab dem neunten Monat an. Und bei uns feiert jedes Schwein Geburtstag und das merkt man einfach auch, das Fleisch hat eine ganz andere Konsistenz, weil die, die, die Fettäderchen, die das durchziehen, dann beim Garen und beim Braten schmelzen die und die geben dann eben den feinen Geschmack, den Sie dann hoffentlich auch merken, wenn Sie es probieren. Was noch bei uns ganz wichtig ist, wir machen natürlich auch Wurst, weil unser Fleisch, also bei den Schweinen, wird ja auch Wurst gemacht aus dem Schwein und das Wichtige ist, dass wir nur Warmfleischverarbeitung machen. Das heißt, die Wurst wird am selben Tag, an dem das Schwein geschlachtet wird, auch hergestellt, sodass, wir, sodass das noch das eigene Wasserhaltevermögen hat. Der Glykogenabbau ist da noch nicht so fortgeschritten und wir deswegen auch keinerlei Hilfs chemische Hilfsstoffe wie Phosphate oder Emulgatoren solche Dinge brauchen, um unsere Wurst herzustellen. Deswegen ist das Schlachten auch ein richtiger Stress. Ne? Also da ist man dann schon, dass man das alles noch... Ja, so ein Schlachttag hat schon 12, 13 Stunden. Von, genau, ne? von Anfang bis Ende, ja. Aber das ist halt einfach, das, dass an einem Tag das Tier von, äh, vom Leben bis, in die, bis ins Wurstglas gebracht wird. Ne? Das ist ja heutzutage total ungewöhnlich, weil ähm, heutzutage das alles so spezialisiert ist, da gibt es da gibt's Metzger oder Fleischer, die in ihrem Leben noch nie ein Schwein geschlachtet haben. Beispiel. Und das ist, kommt halt von früher. Mein Vater war früher äh, sogenannter Brandmetzger, der, der auf den Bauernhöfen die Schweine bei den Bauern geschlachtet hat. Und da war ich als Bub natürlich einmal mit dabei und habe mithelfen, mitgeholfen. Und da hat man das eigentlich gesehen, wie das, wie das ist, wenn, wenn morgens das Schwein geschlachtet wird und, und abends um fünf, halb sechs, da hat es dann Kaffee gegeben, weil da war dann alles gemacht und dann, dann war der Tag rund und war gut. Und das versuchen wir jetzt eben heute in dieser Tradition auch so fortzuführen. Ja, und du bist ja auch Mitglied, nicht nur einfaches Mitglied, sondern auch Vorstandsmitglied von Heimat auf dem Teller. Das ist ja die Basis eigentlich unserer Kochshows hier auf der Konsumenta. Jeweils Mittag, jeweils Mittag mit den Wirten mit Werten und nachmittags um drei mit Heimat auf dem Teller. Da geht es ja auch um Werte sozusagen und das ja, Heimerl auf dem Teller, der Verein, wurde ja, glaube ich, 1998 in deiner Werkstatt gegründet, als ja, es eine Ausstellung gab. Die, die Idee dazu, muss man dazu sagen, ja. entstand sicher ja da. Das war der erste Tag der Regionen. Der da war die Werkstatt noch ganz neu, da haben wir gerade erst gebaut. Und da hatten wir eben schon alle eingeladen, die hier was Vernünftiges in der Region machen. war es den Hoftheater dabei, die ganzen Direktvermarkter. Und unter den Direktvermarktern mit den Gastronomen ist dann halt die Idee entstanden, gemeinsam einen Verein zu gründen. von ja. dem du jetzt, Vorstand, stellvertretender Vorstand, Stellvertretender Vorstand. Erzeuger. Es gibt zwei Stellvertreter, einen von Seite Gastronomen und einen von Erzeuger. Die Idee dahinter ist einfach, dass die Gastronomen und die Erzeuger im Landkreis Nürnberger Land zusammengeführt werden und dass die Gastronomen hauptsächlich Produkte von regionalen Anbietern aus, der, aus dem Landkreis verwenden. Das Ganze kann man auch auf der Speisekarte, auf dem Emblem und auf dem Logo sehen. Dann weiß man, dieser Wirt beteiligt sich daran und er verwendet einfach Produkte aus dem, aus dem Landkreis. Und das funktioniert ganz gut. Es wird, es wird gelebt. Und ähm, es gibt dann auch ein-, zweimal im Jahr Aktionen. werden werden oder oder... oder Je nachdem, was halt gerade so saisonal anfällt. Und das belebt natürlich die Gastronomie. Und für die Erzeuger hat es den Vorteil, dass sie eine, eine kontinuierliche feste Abnahme, feste Abnahmequelle, dass sie verlässliche Abnahmequelle haben. Also Win-Win-Situation. Soviet? So weid? So Ja. Soll ich das raus? Mal raus? Ja, ja, genau. Müsst ihr da was dazu erklären? Naja, wir haben im Jahr. Im Jahr 2013 das Sous-Vide-Garn entdeckt auf einer Messe, wo wir den Hubertus Pfirner kennengelernt haben, der übrigens auch immer diese Messer verwendet hat. Deswegen habe ich mich damals schon ein bisschen da rein verliebt, war aber noch tapfer und habe gesagt, das braucht kein Mensch. In der Zwischenzeit liebe ich sie heiß und innig. So, und deswegen ist häufig in unseren Küchen auch ein Einbauthermalisierer eingebaut. Ansonsten gibt es natürlich auch Standgeräte, die man sich auch im Keller stellen kann weil wir haben jetzt das Schwein hier 24 Stunden gegart und da ist es egal, wo es steht. Wenn man das ständig für Steaks macht oder sowas, wo man nur eine halbe Stunde braucht, dann will man nicht ja dauernd in den Keller, aber nach unserem Gefühl ist so das Langzeitgaren, das Niedertemperaturgaren natürlich gerade für die einfachen Fleischstücke das Wichtigste, weil der Thomas hat ja nichts davon, wenn ich sage, ich will alle seine Koteletts, weil die er am leichtesten los. Es geht darum, das ganze Schwein zu verarbeiten und da geht es natürlich dann auch um Bratenstücke, um einfache Stücke und ich sage, ich hätte gern das und das oder was anderes, wenn es anders ausgeht. Also der Thomas sagt ja, er schlachtet und dann kann man bestellen und dann kommt es halt darauf an, wer was bestellt und irgendwann ist das halt aus. Aber wo wurscht, die beste Wurst, die der Thomas macht, ist die Habanero. Das ist ein ja. Pfefferweiser. der ist richtig scharf, also nicht so, wie man sich halt in der Metzgerei gerade noch trauen könnte, sondern der ist richtig scharf und die ist also die un liebe ich. Das Habanero-Gewürz, ich habe wirklich eine feine Waage, die 0,1 Gramm genau wiegt. Aber wenn ich hier 10 Kilo Wurst mache, kann ich mit der Waage das Habanero-Gewürz nicht wiegen. Weil es einfach, bis die Waage anschlägt, kannst du das schon immer essen. Ähm, da muss man einfach nach Geschmack gehen und nach Gefühl. Genau. Die Habanero so. ist, ja, ist ja eine Bratwurst, im Grunde genommen eine Bratwurst, die geräuchert wird und einfach mit dem Chili-Gewürz. Ähm, gewürzt wird. So, in meiner Soße ist jetzt nur ein Haufen Zwiebel. Es ist der das, was vom Subitgarn da ist. Es ist der grüne Pfeffer. Es ist ein wenig Salz und eine Menge Weißwein habe ich da noch mit rein. <lacht> äh, ja. Sorry. reicht das? Ja. Ich kann man ein bisschen herunterstellen, vielleicht auf sie Ja, ja, ja, mach ich. Ich habe jetzt hier das sous -Vide fleisch Einmal Hals, einmal Schulter. Das wir jetzt einfach nochmal anrösten. Wie sagt der Alexander Herrmann? Und aromatisieren. Ja, unbedingt. Ja, wir braten es nicht, wir aromatisieren ja nur. Haben wir schon was gelernt heute früh, oder? Ja, klar. <lacht> wir arbeiten hier mit dem Tepan Yaki. Das ist eine Platte, die aus ein, in der Zwischenzeit ein guter Freund von uns, bzw. der Vater von einem guten Freund, aus Japan mitgebracht hat. Und die gibt es seit 50 Jahren quasi unverändert. Und die kann man kombinieren mit anderen Kochfeldern auch. Und der Name Tepan Yaki kommt aus dem Japanischen. Tetsu ist Japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte. Tetsu und Pan wird assimiliert zu Tepan. Und Yaki heißt einfach gebraten. Und das Schöne daran ist, dass sie hier die Fläche haben auf der großen Platte von 5,6 Pannen. Die kleine hat auch schon 3,2, aber 5,6 Pfannen ist natürlich was, was in jedem Bereich, und selbst wenn Sie nur für zwei Leute einfach nur Zucchini-Scheiben äh, oder Auberginenscheiben und sowas machen, dann kann man tatsächlich das, den ganzen Teepan volllegen und das dann zu zweit essen. Das macht Freude. Die Kartoffeln und Karotten brauchen jetzt nur noch eine Minute, die sind im Druckdampfkarer. Der, da habe ich den, die Garbehälter rein, habe ihm gesagt, er soll 120 Grad machen und das in drei Minuten dann die Kartoffeln garen. Und das kann der, das heißt der Drucktopfgarer ist das Gerät, das, dem Sie sagen, was es machen soll, der nicht widerspricht. Der das macht, was Sie sagen und der dann gibt wenn er fertig ist. Also schöner geht es eigentlich in der Küche nicht mit, solchen, mit, nicht mit solchen Menschen, sondern mit solchen Dingen zu arbeiten. Jo! Was brauchen wir? Ich drehe sie noch einmal um und dann ist es fertig. Dann an die Kotlets sind wahrscheinlich auch schon, ja wir sind gut in der Zeit. Den Wein, den sie im Glas haben, der ist vom Weingut Höfling, ein Spätburgunder. Die unterstützen uns die ganze Woche. Auf den Tischen liegen auch überall die Prospekte vom Weingut Höfling. Da finden Sie alle Rebsorten, die dort angebaut werden. Und wenn Sie noch den anderen probieren wollen, wir haben auch noch andere Weine da, Sie können gerne, fängt mir Ihnen auch den Silvaner ein, den wir hier haben, oder was Sie sonst noch interessiert daran. Wie gesagt, wir machen Massivholzmöbel, aber ausnahmsweise hat sich das vor kurzem ergeben, wir haben einen Küchenkunden, der baut high end plattenspieler und da wollten wir natürlich unbedingt die Holzchassis dazu bauen. Den sehen Sie jetzt auch da hinten, den ersten mit unseren Holz, Massivholz, Kirschbaum gebauten Plattenspieler. Und dann haben wir natürlich Boxen gebraucht, die irgendwie dazu passen. Ich habe den Kunden auf der Messe besucht und habe dort die Wiener Lautsprechermanufaktur kennengelernt. Und habe mit ihm gesprochen und gesagt, Mensch, eure Boxen sind so schön, die würden super zu unserem Plattenspieler passen. Könnten wir denn die haben oder wie können wir das machen? Er sagte: sie haben doch eine Schreinerei, bauen sie es halt selber. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt, haben die entworfen, also das sind komplett neue Modelle. Die Technik ist alt, die Technik ist aus einer schon lange eingeführten äh, aus einer lange eingeführten Box. Und deswegen haben wir jetzt nur das Design gemacht, haben die Box hergestellt. Das Ganze ist nach Wien gegangen, dort haben sie die Technik eingebaut. Und jetzt steht es hier, der Verstärker auch, die bauen auch Verstärker in einem massiven Kirschbaumgehäuse. Und daneben steht noch eine Tonbandmaschine, die ist zehn Jahre jünger als ich, die ist von 1972. Und der haben wir halt auch noch einen Rahmen verpasst, dass es da dazu passt. Jo, du willst noch, noch, noch, noch weniger? Ja, weniger. Ganz aus? Dann okay. einfach. Achso. So passt. Okay, wunderbar. Die Backofen habe ich ausgemacht. Ja, ja, okay, ja. Dass ja, ein bisschen rum Ah ja, okay. Gut, wunderbar. Dann so. brauchen wir also noch die Kartoffeln. Das Gemüse. Ja so, tun wir die Kartoffeln drauf. Wie gesagt, im Druckdampfgarer machen Sie natürlich alles, was Gemüse ist, Spargel, aber Sie machen auch Nudeln, Sie machen Reis, Sie machen rohe Klöße, Sie machen im Prinzip alles, was Sie sonst im Topf machen, können Sie da reinstellen und hat den großen Vorteil, Sie müssen auf nichts achten, der macht es einfach. Und Sie können dann ein bisschen Da kommen die Garbehälter rein. Er hat, wie alle Druckgeräte ist er rund, weil da der Druck natürlich am leichtesten, am besten, am gleichmäßigsten sich verteilt. Und dann wir raten wir jetzt noch ganz kurz die Kartoffeln an. Hier. Ja, die Soße ist durchaus scharf, also auf den grünen Pfeffer, wenn Sie beißen, werden Sie an mich denken. Und drin ist nur Zwiebel, Wein grüner Pfeffer, das Weideschwein und Creme Fraiche. Das, ist das, das Puristische ist oftmals auch das Beste. Bei uns in der Wurst sind nur vier Gewürze. Salz, Pfeffer, Majoran und Piment. Sonst ja. nichts. Und die Bratwürste vom.. Natürlich den, ja. also <lacht> und die Bratwürste von Thomas, also auch die ganz normalen fränkischen Bratwürste sind wirklich ein Gedicht. Da... Braucht man auch keinen Senf dazu. So. Die haben wir auch da noch. Oder lassen, oder lassen wir die so? Die können wir eigentlich so lassen. Ja. Und okay. wenn das auch halt drauf tun. Hm? Egal. Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt dann den, den Teller. Jetzt können wir die Teller, glaube ich, schon. Die Kotelette. Und dann schneide ich schon mal das... Schneide ich in kleinere Stücke. So, der Aaron unser, ist unser Auszubildender, sehr vielseitig einsetzbar, kann auch heiße Dinge anfassen. Und den finden Sie auch mit vielen Fotos. Und Videos bei uns in der Kommunikation im Jahrbuch, auch zusammen mit Lene. Lene Heberlein ist die Tochter von Hans Heberlein und Conny Heberlein vom Alten Schloss in Kledorf. Ist eben auch schon viele Jahre, ja eigentlich als Baby schon Gastronomie erfahren. Und macht für uns jetzt noch morgen heute Morgen und am Sonntag den Service praktisch auch ein Heimat auf dem teller uhr <lacht> so. Sind noch nicht gewürzt. Okay. Bitte? Ja, kann man bei dir schon auflegen, Thomas? Ja, ich muss noch ein bisschen Pfeffer drüber machen, dann hab es Okay. Doch klar, also das Fett ist ein Fett, das man nicht wegschneiden muss, sondern das einfach sehr köstlich ist und das zum Essen gedacht ist, deswegen... drauf. Die Kleine die Damit Fleisch, das andere Fleisch noch dazu, also Sie, ja, ja, das ist. Zu wenig, <lacht> nicht vergessen. haben wir auch noch einen Löffel dafür. So, wenn wir anrichten, wird es bei uns immer ein bisschen ruhiger. Wenn Sie dann essen, wird es bei Ihnen wieder ein bisschen ruhiger. Das ist alles gleicht sich aus. Man kann den Thomas in Ihre Zofen oder seine Schweine auch besuchen, aber nicht im Moment, sondern erst in wieder zwei Wochen oder so. Moment, Moment, Moment. Moment okay. Ja, momentan sind wir am Umbau von Sommer auf Weil die Winterweide. Da und ist die es Soße etwas schwierig. Aber wenn sie dann auf der Winterweide sind, dann sieht man sie auch vom Wanderweg aus. Weil jetzt momentan besteht die Gefahr, dass sie im Wald sind und dann sieht man kein Schwein praktisch. Man, und jetzt bin ich extra hergefahren und... Man sieht kein Schwein, wie gemein. Es ist wie überall, nur fürs Fernsehen, ne? Ja, ja, genau. Ja. So. Karotten, sorry. Wer macht die Kartoffeln? Da, Thomas. Kartoffeln sind bereit? Ja, los, dann. Ja. Okay. Ja. Nimm die ganze Pfanne, genau, perfekt. Weniger nehmen. Hab ich noch ein Schlusswort? Ja, die... ja dann machen wir schon? Doch, <lacht> doch. <lacht> macht er gerade. So, genau. Aaron, mach Keiner. die Soße. Selbstverständlich haben wir Soße dabei. Okay, also, wenn Sie das Weideschwein kennenlernen wollen, gehen Sie auf schwabhof.bayern. Also nicht nicht.de, sondern schwabhof.bayern. Da finden Sie alles, auch wie Sie sich anmelden können, dass Sie Nachricht bekommen, wenn das Schwein kommt. Wenn Sie die passende Küche dazu brauchen, in Einzelanfertigung aus dem Holz der Region, dann melden Sie sich bei den Möbelmachern in Untergrumbach. Und wir wünschen jetzt mit dem letzten Löffel Soße noch einen wunderbaren guten Appetit. Wir bedanken uns bei der Lene, beim Aaron, beim Thomas. Einen schönen Abend noch auf der Konsumenta und bis bald. Besuchen Sie uns. Dankeschön. Ich wünsche auch allen guten Appetit. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und hoffe natürlich, dass es allen, allen gut schmeckt.